Irgendwie habe ich wieder Bock auf Rainbow. Das ist Schritte ich ich glaube es sind Schritte. Nein das ist Papier. <lacht> No scope headshot. Den Gojo? Nee, den Rook. Ich habe alle fünf Drohnen, glaube ich, gerade geklatscht. <lacht> ich bin das, das Arschloch. <lacht> da liege ich. Und? Oh, ich sehe da noch nicht? Ah. Scheiße. Trotzdem schöner Jump-Out. <lacht> auch, wenn er ein bisschen langsam war, aber... <lacht> Help! No oh. Trust me. Thanks. Cheers. No problem. Danke Ash! Ich möchte den killen können. Wenn er nicht vor mir gewesen wäre. Oh come on. TCSG, das ist schon übertrieben. What the hell? Wie viel hat er geschluckt? Rook upstairs downstairs Ich hab ein Problem. Hab ihn. Ich hab das Problem. Komm noch einer. Ah, fuck. Was? Junge ist die. Sch Junge ist die. Bei mir keiner. Uh, Junge ist die. Uh, Nova mal scheiße, ey. Ich habe die gerade. Ich habe Frost gerade voll eins reingedrückt. Und die hat einfach nur noch. Hat noch. noch, noch immer noch 75 AP. Junge, Junge, Junge. Oh, komm. Okay, Oha. Sieh mal ins Ernst. Kannst du zurück haben. Oh, ja, nun hab ich was das stört. Hinter war noch ein Legion. Ja, hast du gesehen? Ah, oh, nein! Okay. Ich wollte sechs drücken. Shit. <lacht> ich wollte 6 drücken für die scheiß Drohne, ich wollte ihn baiten. Hallo there. Okay, danke für den noch. Ah, aua, aua. Was willst du denn? Das Mira-Fenster ist richtig sinnvoll. Ich hoffe, ich stehe gut auf dem Teil. Ein Stück weiter zu mir in meine Richtung. Ja, genau. Das so ist besser. Deutlich besser als das davor. <lacht> <lacht> ah, nein, die twitch mich habe das Fenster war ein Blackbeard Nein! Der stand da! Ach man! Man kann mich hören Ja, fein! Da kann mich auch nicht hören Ich treffe auch nicht Haha, <lacht> <lacht> <lacht> mein Kind! Hahaha, mein Kind! Hahaha, mein Kind! Hahaha, mein Kind! Nice! Dankeschön! Viel Geld! Dann muss auch unmittelbar das? danach sein Erst Ende, ja. dann Toffel, dann nicht! Okay. Das ist so ganz Cringe Kick Basis, aber Spaß gemacht. Aber, joke to you. Oh, yo. ein, ein fetter Cringe Kick, aber hat Spaß gemacht. Wer Ar ist ein arabischer Präsident? mach jetzt mein Schild drauf. Hallo, Papa. Hallo Baba, wir töten wir töten dich. <lacht> Hallo Papa. <lacht> <lacht> das höre er jetzt verstanden, ne? Oh hier, hier ist hier beendet! Wir sind neben ja drin im Raum. Also wer bist du Ah, du bist Grit Log! Ja ich bin nicht Bau <lacht> Wir sind einfach jetzt zu so viert in diesem einen kleinen Ruhm. Pet <lacht> ehrlich. Bitte nee, sei ehrlich, zu sechst. Ich ziehe da als drei Personen. History, hör auf, die mich lustig zu machen. Ich hab doch gar nicht dich angesprochen. Komm, boost, das Assistry. <lacht> <lacht> Easy, hab alle <lacht> Assist bekommen. <lacht> Leute, one tap pistole Hallo, History! Was denn? Das war nicht nett. Oh, oh, von rechts! <lacht> Juhu! <lacht> <lacht> ich hab noch einen Lock angeschossen. Sie hat das noch andere geschickt, oder? <lacht> ja! <lacht> so traurig! Wir <lacht> haben es aber doch alle bekommen aus dem Grund, weil ich äh, neben dir stand. Ich habe hab halt sein. zwei Leute dieses Match angeschossen, das war dann aber unabsichtlich. Links hab ich gerade was gehört und von dir aus rechts. Du safest mich rechts, du dich links. Da mal nach links. Hitch. Nice, haben wir mal eben beide Stühle zusammen rasiert ey. <lacht> ich hätte gesagt, safe dich rechts. <lacht> Schreib mal ein großes G mit in den Chat, in den All Chat. Ein großes G? Ja. Danke. <lacht> ein Ding. <lacht> Teamwork. Okay, das war ein Arschloch. Engel. Okay. Bathroom. Okay. Einer ist da unten drin. Sind, sieht aus wie eine mit Oh nein, das sind drei. Aua Ich kann hier rechts gleich wieder aufmachen Wie ist er weiter, hab ihn Aua musste gerade ehrlich sagen, ich habe zweimal überlegt, ob ich durch eine ähm, Claymore durchlaufen konnte oder nicht. Alter Falter, ich habe mir mit eine Pistole in den Arsch geattet. Das Ist eine Mira? Ja. Pussige. Okay. Finde ich gut. the area, keep the bombs protected. Okay, where are we now? CCTV or what? Yeah. You did not clutch last round, so that's the nor fastest to kick. What are you You killed me, so it's cyberbullying. <laughs> okay. <laughs> Man, wait before your team kill, I use put out my drone so we can see sides, then you are welcome to kill me. Okay. Okay, now. Okay. <lacht> <lacht> Anderes geht hier nicht. Das geht doch nicht. nicht. Gut, dass sie nicht wissen, dass ich nicht spawn picken will, sondern einfach nur. Kein Bock habe, dass sie aufs Dach. Kommen. Och Gott, ich hab grad Les gesniped. Les?